Die Frage der Frage: Welcher STVO-Ultra bleibt an dieser Ampel stehen? Die Tore sind zu und waren das letzte Mal geöffnet. Ich glaub, da aber Schröter noch ganzer. Aber die Ampel geht noch. Wer bleibt hier bei Rot stehen?